Die Frage ist doch, welche Welt wollen wir? Wollen wir das irgendwie so technisiert haben? Oder wollen wir es globalisieren? Oder äh, wie, wie, wie möchten wir unsere Welt wirklich organisieren? Das konnte man ganz genau sehen, so ab, so, so ab 1998, dass diese Shareholder-Value-Theorien äh, ein bisschen simpel und blöde sind. Also, dass das man einen Betrieb nur auf einen Aktienkurs achten muss. Und es war immer schon klar, dass man den Aktienkurs durch harte Arbeit nicht so gut steigern kann wie gute Zeitungsanzeigen und irgendwie Hype machen. Ja, man, Es wäre viel besser, man kauft sich irgendwie Werbeminuten und sagt, diese Aktie macht uneran viel Gewinn. Das hat man jetzt auch bei den Telekom-Aktionen gesehen, wo die alle wie, wie warme Semmeln weggehen. Und durch solche Maßnahmen kann man vordergründig Aktienkurse viel besser steigern als durch echte Arbeit. Und man, mir wurde damals schon ganz schlecht äh, äh, weil ich die Stellschrauben gesehen habe, mit denen man den Gewinn relativ leicht steigern kann. Also Marketing ist eher relativ leicht und die zweitleichteste Sache ist, Leute zu entlassen und zu Überstunden zu zwingen, die nicht bezahlt werden. Und äh, ich, ich, da, ich, hab, ich hatte damals schon das Wort Raub der Kapitalismus auf dem Schirm, das habe ich mir nicht getraut. Also ich habe gedacht, nun sagt meine Firma was dazu. Das Kapitel heißt jetzt, also das, das gibt es also wirklich, das Kapitel vom Buch von 2001 oder 2 heißt Zeit der Raubtiere. Und da habe ich beschrieben, dass wir demnächst so in, äh, uns äh, im Wettbewerb quasi zerfleischen und wir enden alle im Burnout. Also das steht da alles und das habe ich mit großer Sorge verfolgt. Ich kenne auch eine Menge Leute auch in meinem engeren Bekanntenkreis, die äh, meistens aus übertriebenen Ehrgeiz oder sein dann Burnout eingefangen haben. Manche haben schon den zweiten und dritten, also sie hören auch nicht auf. Sie gehen immer wieder zurück und fangen immer dasselbe Spiel wieder an. Und äh, das macht mich mir mehr, mehr als Sorgen. Ich habe dann auch verlangt, so mal in der Wirtschaft durchzusetzen, dass der Chef von einem, der Burnout hat, äh, drei Monate kein Gehalt kriegt. Nur mal als Diskussionsgrundlage. Da schreien alle auf und sagen, ja, der Mitarbeiter ist schuld. Und man kann ja dann sagen, ist der Mitarbeiter schuld oder der Stress und so weiter. Das ist so, so ein Bereich, der mir ganz selber ganz große Sorgen gemacht hat.